Moin. Ja, ich bin mal wieder. Es ist ein paar Wochen her, dass ich das Video gemacht hatte, dass ich jetzt auf Twitch bin. Der Kanal wächst und gedeiht, also ich kann mich wirklich nicht beklagen. Geile Community wieder hier am Start. Wir sind momentan 105, äh, 153 Follower, sehr sehr geil. Ich habe jetzt eine Designerin, die emotes jetzt macht. Wir haben eine Partnerschaft mit MMOGA jetzt schon, also noch kein Rabattcode und so, aber trotzdem auch schon mal was sehr, sehr Geiles. Die ersten Donations sind reingekommen, einfach nur Big Support, egal wer am Start ist, wirklich küsst eure Herzen, wirklich, ich küsse eure Herzen. Ähm, aber in dem Video soll es darum gehen, dass ich jetzt einen Cutter suche für Best-of-Videos. Also, wenn einer von euch Interesse hat und das auch wirklich drauf hat, Wäre es nice, wenn er sich bei mir melden könnte, weil wir haben jetzt schon mehrere Clips halt gesammelt und es wäre halt nice, wenn man daraus so ein Best-Of schneiden könnte. Ne? Also wer daran Interesse hat, gerne bei mir melden. Und wir haben auch schon den ersten 24-Stunden-Stream gemacht, da war ich komplett äh, noch mehr Banana als eh schon. Ne? War sehr lustig, aber wird erstmal nicht so schnell wiederkommen, weil so ein 24-Stunden-Stream, der geht wirklich ja, auf die Nerven. Ja, danke fürs Zuschauen, ne, danke fürs Zuhören und ich küss euch wirklich auf die Stirn und sonst überall überall. Danke für den Support, Leute. Rage Mode Family Forever!